Die Landkarte ist nicht die Landschaft. Besser bekannt in der englischen originalen Version, the map is not the territory. Diese einfache und offensichtliche Tatsache hat viele Philosophen und Psychologen in ihren theoretischen Überlegungen beeinflusst. Ich denke, dass es auch Ihnen in Ihrem nicht theoretischen, sondern sehr praktischen Beziehungsalltag sehr hilfreich sein kann. Und zwar aus zwei Gründen, zu denen ich gleich kommen werde. Aber zuerst, was besagt der Spruch eigentlich? Wenn wir auf eine Landkarte schauen, um uns auf einer Wanderung zu orientieren, dann sind wir nicht überrascht, wenn wir den Blick heben und auf die Landschaft um uns herum schauen, dass sie nicht so aussieht, als das, was wir als Striche und Beschreibungen auf unserem Plan sehen. Wir sind trotzdem überzeugt, dass uns die Landkarte an den richtigen Ort geführt hat, auch wenn die Realität anders aussieht als die Symbolik auf unserer Karte. Ist doch klar, werden Sie jetzt sagen und sich fragen, was hat das mit meiner Beziehung zu tun. Sehr viel. Denn auch Sie haben eine Landkarte von Ihrem Partner und Ihrer Beziehung im Kopf. Auch wenn Sie verständlicherweise davon ausgehen, dass Ihre Vorstellung von Ihrem Partner identisch ist mit dem Partner aus Fleisch und Blut, so ist es doch nur... Ihre Vorstellung, die tatsächlich genauso eine Repräsentation in Ihrem Kopf ist, wie Ihre Landkarte von der Natur, Ihr Bild vom Partner, nutzen Sie genauso wie Ihre Landkarte, um sich in der Partnernatur zu orientieren. Nun unterstellen wir dem Geografen beste Absichten, Ihre Wanderkarte so akkurat wie möglich gestaltet zu haben. Trotzdem kann ihm natürlich ein Fehler an der einen oder anderen Stelle passiert sein. Wir wissen, er ist menschlich. Andererseits, die Natur irrt nie. Ja, es kommt vor, dass auf der Wanderkarte eine Abzweigung ganz eindeutig an dieser Stelle angekündigt wird. Wir jedoch sie aber genauso eindeutig an dieser Stelle nicht sehen. Dann sind wir zwar in Versuchung zu sagen, äh, da stimmt etwas nicht an dieser Stelle in der Natur. Aber natürlich wissen wir, nicht die Landschaft hat einen Fehler gemacht, dass hier keine Abzweigung existiert, sondern... Unsere Karte repräsentiert diese Stelle in der Natur nicht korrekt. Äh, noch schlimmer ist es natürlich, wenn die Weggabelung auf der Karte nicht angezeigt wird, welche aber auf unserem realen Wanderweg vorhanden ist. Dann kann es passieren, dass wir sie nicht bemerken, weil wir nur auf die repräsentierende Landkarte schauen und uns durch die falsche Karte verlaufen. Genauso, wie es uns passieren kann, dass wir einen Aspekt bei unserem Partner verpassen, weil wir nur auf unsere einmal erstellte Karte von ihm starren. In anderen Worten, es kann sein, dass bei dem Bild, das sie sich einmal gemacht haben, wie etwas Wichtiges, sie etwas Wichtiges übersehen haben und sie dadurch einen falschen Weg verfolgen. Denn wie ihr realer Partner ist, ist er eben. Aber bei ihrer Überzeugung, wie er ist, könnte sich das bekannte menschliche Irrt eingeschlichen haben. Zum anderen war die Wanderkarte vielleicht korrekt, als sie erstellt wurde. Und nur in ihrer Zwischenzeit hat die Forstabteilung etwas verändert, um ihre Wanderung angenehmer zu machen. Das kann das Papier, das Sie in den Händen halten, nicht zeigen. Und auch wenn Sie eine elektronische Landkarte nutzen, dann ist sie vielleicht noch nicht aktualisiert worden. Deshalb ist es so wichtig, nicht das einmal erstellte Bild, das Sie sich von Ihrem Partner gemacht haben, für die Ewigkeit fixiert zu halten, sondern möglichst oft Updates in Ihrem Denken zu installieren. Und, das ist jetzt ganz wichtig, immer sich im Klaren zu sein. Meine Karte vom Partner erscheint mir ganz klar und eindeutig, aber sie ist nicht der Menschpartner und kann deshalb aus sehr... Menschlichen Gründen imperfekt sein.